Heute ist auch ein ganz besonderer Anlass, äh, auch die Schwester von Aisha Yilmaz zu hören. Aisha Yilmaz ist ja als Touristin nach Deutschland gekommen, meine Cousine. Und ähm, die Familie hat sie lebendig erwartet, aber sie ist in einem Sarg zurückgekehrt. Und äh, deswegen finde ich das auch gut, dass meine Cousine hier ist. Ich übernehme jetzt die Statistenrolle und versuche sie zu übersetzen, was sie dann zu euch spricht. Ich <lacht> bin Hava ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, dass ihr heute hier seid. Ich bin die Schwester von Aisha Yilmaz. Ich heiße Hava Ars Asan. Ich habe drei Mütter kennengelernt und ich möchte gerne über diese drei Mütter mit euch sprechen. Annem 1992 Ve de geri ablam öyle geldi. Die eine Mama heißt Fatma Hmas, das ist meine Mama. Sie hat ihre Tochter nach Deutschland äh, zu Besuch geschickt und hat sie lebendig erwartet, aber tot zurückbekommen. Wenn anlatmaya ne die nicht mehr yetmez um meine mama zu erzählen habe ich nicht äh, den atem zu aber, und ihr auch nicht geduld. Sadece şunu biliyorum ki biz hepimiz gelen olduğumuz zaman annemizi yollarken bile gözlerinden uyaşı o şeyi her zaman ablama anlarak bizi yolladı. Hepimizin yuvası oldu ama benim ablam toprağın altında. immer wenn meine mama uns als äh Bräute weggeschickt hat, hat sie auch gesagt, dass Ayshe Yilmaz als Braut gehen sollte, aber sie ist leider gestorben und lebt nicht mehr zwischen uns und kann keine Braut mehr werden. Die zweite Mama, von der ich erzählen werde, heißt Hava Arslan, die Mama von Yeliz Arslan. Halam Bak, gözlerine bakarsanız, anlarsanız acısını ve de diese Mama ist heute hier und äh, ihr werdet ihre Schmerzen erst fühlen wenn ihr sie in die Augen schaut meine meine Tante hat nicht nur ihre Tochter verloren, sondern auch ihre Nichte, auf der sie hier aufpassen wollte. Und deswegen werde ich nie vergessen, ihr Gesichtsausdruck, den sie hatte, als sie eine Rechenschaft gegenüber meiner Familie abgeben musste. Üçüncü Anne, Melek die dritte Mama, die ich seit gestern kenne, heißt Melek Bektas. Ich habe Melek Bektas gestern kennengelernt. Wir haben uns erst ganz neu kennengelernt und wir haben sie gestern besucht. Bize evini gösterirken, oğlu odasına götürdü ve de sene geçmesine rağmen odasında bir tek hiçbir şeyini kaldırmamıştı. Sie hat uns durch die Wohnung geführt und hat uns den Zimmer von Burak Bektaş gezeigt und sie hat nicht eine einzige Nadel von diesem Zimmer bewegt, so dass es äh, gleich bleibt nach dem Tod von Burak Bektaş. In seinem Schrank hängen sogar seine gebügelten Hemden und seine Creme, die er jeden Tag benutzt hat. Ki, ölüm vardır, doğum vardır, ölüm vardır. Ich weiß, dass es tot, äh, tot, den Tod gibt, die Geburt und wieder den Tod. Aber alles hat seine Zeit. Genau wie eine Blume, die blüht und wieder ihre Blüten abgibt, so muss auch der Tod gestaltet sein. Also auf eine natürlichen Art und nicht auf einer rassistischen und faschistischen Art. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr alle hier wart und uns zugehört habt. Vielen Dank dafür.